Hallo Lieben, Christian Schammer, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Und ja, wir mal wieder eine Bitte um Einschätzung einer Dating-Situation. Ähm, ja, geht the one that got away, also irgendeine vermeintlich, äh, oder das prüfen wir jetzt mal, tolle Beziehung, auf der man dann immer wieder über einen Weg läuft und könnte es nicht doch klappen. Und es ist, glaube ich, wieder dieses Thema, aber wir werden das gleich mal im Einzelnen durchgehen. <lacht> dass wir irgendwie mehr wertschätzen können, was wir nicht haben können. Weiß nicht, das ist verrückt, das ist, glaube ich, auch nicht nur Bindungsangst. Ich weiß nicht, ob das uns ein bisschen einprogrammiert ist, aber ich sage da gleich mal was zu, wenn wir an der Stelle sind. So, als Zuschauerin, hallo Christian, ich möchte gerne eine Einschätzung von dir haben. Ich merke immer wieder mit meiner Trennung, dass ich da mal wieder schwanke. P-Punkt habe ich vor acht Jahren kennengelernt und hatte mit ihm eine Affäre, was auch immer das heißt. Nach einer langen Beziehung tat mir das sexuelle Abenteuer mit ihm gut, weil der Bettsport so gut war. Die Kommunikation war allerdings mehr als fragwürdig. Ja, das geht schon wieder in die Richtung, ne? Polarität da, Kompatibilität. Tja, das ist aber leider für Beziehungen wichtiger. So, ne. Aber für Affären natürlich nicht unbedingt. Ne? auf äh, tagelang äh, kein Melden, komische Ausreden, dich alle glaubte, wo man sich nicht meldete ähm, und treffen nicht statt von, ja, ich, ich meine, letztlich ist für mich ja, wäre bei mir schon längst rausgeflogen aus heutiger Sicht, so jemand, äh, ja, kann Dates nicht einhalten, sagt immer wieder ab, äh, das ist auch ein, eigentlich ein deal beim ich meine, jetzt kann man sagen, es ist nur eine Affäre, aber es zieht dich ja emotional rein und dann ist es doch einfach ein dating ich will jetzt nicht hoffen, dass es wieder so ein Dreieck ist, aber äh, ist es ist wieder äh, ein Dating-Ablauf. Und oh, da gibt es Dealbreaker. Und ich finde, mehr als ein Date-Absagen, kann auch schon diskutieren über das eine eigentlich, äh, finde ist ein Dealbreaker. Für mich würde sofort rausfliegen. bei mir. Aber das ist, wie, das, das ist halt wieder das. Ne? Ja, der Bettsport ist gut. Und äh, mein Gott. Und, äh, und irgendwie scheinen wir sozusagen äh, das, was wir nicht so richtig haben können, was, äh, was uns in Dopamin stürzt, dem wir hinterherlaufen, das scheint irgendwie immer besser zu sein als, äh, habe noch mal den Eindruck hier, weiß ich nicht, als stabile Beziehung. Es ist verrückt, es ist verrückt, ähm, also ja, was heißt verrückt, also so sind wir vielleicht, aber könnt ihr mal unterschreiben, wie das so seht, aber gucken wir mal weiter. Äh, es gab viel Bestätigung in Worten. Ja gut, dazu muss ich glaube ich nichts mehr sagen. Nach ein paar Monaten lernte ich einen Mann kennen, der klar äußerte, dass er mich will. Ob Sie schon wieder <lacht> aufpassen, dass ich mich nicht übergebe. <lacht> Nein, Spaß. Das will man doch eigentlich, oder? Aber scheinbar ja nicht. Ich weiß es nicht. Äh, also will ich. Und Nebula sind nicht okay. Also einmal mit Standards. Ähm, außer dass er mich will, das ist nicht okay, und ich beendete das mit P. Nach zwei Jahren, also er kriegt noch nicht mal einen Buchstaben, jeder Mann, nach zwei Jahren und der Trennung dieses Mannes, Spaß natürlich, ne? ähm, suchte ich wieder Kontakt zu P. Also, wir wissen schon, es geht um P auf jeden Fall, der nicht zu so haben ist. Anstatt dass wir jetzt, könnten wir dieser Mail auch drüber reden, über den, der keinen Buchstaben hat, warum das nichts geworden ist. Und Aber das ist interessant. ne? So Die ruhige, stabile Beziehung, die äh, gucken wir uns erst gar nicht, das heißt, gucken wir uns nicht an, musst du ja auch nicht, äh, guckst dir das an, was du angucken willst, aber äh, die, die bereitet uns keine schlaflosen Nächte, aber immer das, was wir nicht haben können. Ne? Mein Gott, ey, warum ist das eigentlich so? Das ist eigentlich so schwierig. ne? Also wieder P-Punkt. Okay, ähm... Ich wollte wieder ein sexuelles Abenteuer und hatte das mit ihm verknüpft, den Rest ausgeblendet, Smiley. Ja, wir kamen, es äh, geht natürlich wieder da weiter, wo es vorher auch war, es ändert sich ja nicht, Ne? wir kamen wieder in die Situation, dass der Sex gut war, aber Kommunikation, Umgang, Absprachen nicht funktionierte und ich dazu nicht verstand, wenn er mich doch so toll fand, warum ich keine Freunde kenne und nicht weiter in sein Leben einzuhalten Ja, weil das für viele Menschen und für Männer vielleicht noch, für manche Männer vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht, eben nicht, findet dich toll für das sexuelle Abenteuer und alles andere will er dich halt nicht, er will keine Beziehung, fertig. Ne? Und das macht aber leicht liebessüchtig so, ne, und deswegen äh, für die Zuschauer und Zuschauerinnen meines Kanals halte ich da nicht viel von, das ist alles in Ordnung, kann man machen, aber es, es fuckt halt den Liebeschip ab irgendwie und wenn man nicht so ein sicheres Bindungsmuster hat, äh, verstrickt man sich halt leicht und sowas. Deswegen äh, rate ich dir immer von ab eigentlich, ne? Wenn es um Liebeship geht, so wenn, wenn du total stabil damit bist und fein damit bist, aber dann würdest du ja nicht schreiben, ne? So, das habe ich mir einfach angesprochen, nachdem er sagte, er kann mir nicht mehr geben. Ja, er macht hier bis hierhin, vielleicht ist er nicht ehrlich so richtig, weiß ich nicht, aber er macht ja schon klar, dass, dass das einfach nicht will, so ne? Gut, aber da kommt bestimmt noch mehr. So, ähm, dann treten sich auch wieder unsere Wege. Dann, äh, nach vier Jahren war ich jetzt wieder, die meine Mail trieb und wir trafen uns. Warum? Also, das ist. Es ist, so gibt's dem du gibst ihm eigentlich, du sagst so, hier ist die nächste Kugel, mit der du mich abschießen kannst, ungefähr, weil äh, es wird immer wieder passieren. Und wenn du das Thema auf ihn zukommst, wird immer wieder das Gleiche passieren. Es ist, warum? Weil sich nichts geändert hat. Was, was hat sich ja geändert? Ihr ihr ich, ich habt noch die gleichen Anziehungspunkte an der Stelle und dann läuft es wieder genauso ab wie vorher. Also Bad Sport ist geil und irgendwann weinst du. Weil er sich nicht committen will. Und das wird immer und immer und immer wieder so ablaufen. Warum? Frag mich nicht, ich habe die Welt nicht gemacht, aber es ist einfach durchgehende Erfahrung, diese Art von Beziehung. So, ne? Also, er will da ja auch, wenn er jetzt an sich arbeiten wollen würde, hätte er auch kein Problem damit, dass ihr committed wärt, so, ne Also, irgendeine Art von Commitment hättet, aber das will er ja alles gar nicht. Ne? Muss er auch nicht wollen. Und du, du willst etwas, aber warum ist das der jetzt so wichtig? Ne? Du gibst da gibt es ja zu viel. Ich meine, klar, Bettsport ist cool und alles, aber du gibst da zu viel Energie rein, ne? Ich weiß, es macht mir auch keinen Spaß, das zu sagen, aber so wichtig, meine, wie lange, wie viel Zeit vom Tag macht es aus, so, ne? Klar, es macht mal Tage geben, wo es mehr Zeit ausmacht, aber im Ende, Endeffekt äh, hat man sein ganzes Leben irgendwie mit so einem toxischen Scheiß äh, nur für, weiß ich nicht, die paar Minuten, bett die man dann zwischendurch hat. Ich meine, letztlich muss ich ja selber wissen, das ist seine Entscheidung, aber da wird sich nichts ändern. Ne? Ähm, wir trafen uns, wir hatten ein gutes erstes Date und er war das erste Mal gefühlt ehrlich. Das wird sich trotzdem nichts ändern. Er stellt sich heraus, dass er Kinder hat, die in der Zeit entstanden sind, als wir die Affäre hatten. <lacht> Gut. Lassen wir mal so stehen. Hat aber mit der Frau seit dem ersten Kind nicht mehr zusammen, ich weiß nicht, der Satz verstehe nicht so richtig. Also ich will es nicht wieder sagen, keine Dreiecke, das passiert halt in, das ist halt wieder so ein Dreiecks, das ist einfach so ein Typ, der lebt in Dreiecken. Ich habe jetzt hier bisher nicht richtig verstanden, ob er zu den anderen auch nicht committed war oder ob er die betrogen hat mit dir und, aber was willst du da erwarten? Und Dreiecke, ich meine, ich würde es gar nicht sagen, es ist nach wie vor, mindestens jede zweite Mail ist ein Dreiecksmail. Ich kann nur immer wieder raten, ich meine, das macht keiner, ich weiß, aber haltet euch raus aus diesen Dreiecken. Dann kommt man auch nicht so in die Liebessucht. Oder hat man natürlich auch nicht diese schönen Dopaminausschüttungen? Hat man natürlich auch nicht. Ne? Ich weiß, das ist so ein Thrill, aber das Spiel äh, kannst du nicht gewinnen, meine ich. Ne? Ähm. So, und wahrscheinlich sagt er dir auch nicht alles, könnte ich für wetten. Ne? Wir haben uns getroffen, nachdem er dort raus ist und den Kontakt abgebrochen hat. Der Umgang war wohl sehr schlecht und äh, gut, das lese ich jetzt mal nicht vor, will jetzt niemand antriggern, aber scheinbar ist er da auch ein bisschen unter die Räder gekommen in dieser Beziehung. Tja, ähm, also bricht hier diese so Übergriffe auf ihn so in irgendeiner Weise. Ich meine, du kennst ihn nicht richtig kann sein, vielleicht war es auch nicht ganz so schlimm, wir wissen es nicht. Aber klar, muss man nicht, äh, klar, wenn er es sagt, es wäre so, ähm, ja. Aber es ändert nichts an, dann, willst du jetzt nicht die Retterin spielen für ihn, das ändert nichts an eurer Dynamik, ne? Es klang alles sehr toxisch, ähm, wir hatten eine tolle neue Kennenlernzeit und haben offen ehrlich auch über die ersten Begegnungsverhalten gesprochen. Niemand viel bewusst und hat sich viel Mühe gegeben, es anders zu machen. Nach vier Monaten, äh, 100, wieder die 100-Tage-Grenze. Übrigens meldete sich die Frau wieder, weil sie wollte, dass er Kontakt zu den Kindern hat. Ah, das ist auch schon Ich kann euch wirklich nur raten, wenn ihr, wenn ihr an eurem Ihr müsst, es nicht. Wenn ihr in eurem arbeiten wollt, sucht euch nicht so komplizierte Dating-Situationen, wo, wo, wo einem die Toxic schon äh, wirklich aus 10 Kilometern entging. Springt förmlich so. Weil, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das gut funktioniert, selbst wenn man selber auch wackelig ist und viel Quatsch gemacht hat im Leben. Nur umso mehr will man jemanden haben, der, der selber stabiler ist. So, ne? Er hatte große Sorge, weil er nicht in Kontakt mit ihr sein wollte, aber die Kinder sehen. Also jetzt geht das Drama schon wieder los und irgendwie man, Ich habe hab's jetzt nicht so Ende gelesen, man ahnt es jetzt schon wieder, dass auch der Kontakt womöglich so der Frau wieder aufgeht und dann ist das, zack, ist das Dreieck wieder da. ne? Zack ist es wieder da, das Dreieck. Zack. Ja, weil es auch schon so angefangen hat. Und so geht es dann immer weiter. Ne? Ähm, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, ich habe Telefonate mitbekommen zwischen den beiden, die wirklich unangenehm waren. Viele Schuldthemen und Verletzungen, da mir jetzt alles komisch vorkam, was an Themen da war, habe ich die Frage gestellt, worum es hier eigentlich wirklich geht. Weil es sich für mich nicht sicher anfühlte. Weil es für mich nicht so anfühlte, als würde es um die Kinder gehen. Ja, du spürst irgendwie, dass es keinen, ich meine, ich, ich habe keine Glaskugel jetzt, aber es ist irgendwie keinen sicheren Grund gibt da. Ja, ne? Nach zwei Tagen Schweigen wollte er sich dann von mir trennen, weil ich mir das nicht antun wollte und auch nicht mein Leben kaputt lassen will von ihr. Weiß also, nicht, ob er jetzt meinte, dass sie dein Leben kaputt machen. Aber es ist es egal. Es ist wieder viel Worte um nichts. Da ist die schöne Commitment schon wieder vorbei. Nicht gerade mal 100 Tage geschafft, bums wieder vorbei. Welche Gründe ist völlig egal, ob es Wetter schlecht ist oder irgendwas ist mit seiner Ex oder Kanarienvogel kanarien geworden ist krank geworden. Es ist immer irgendwas so, ne? Und ja, er kann es einfach nicht. Er kann es nicht. Du wirst dieses Commitment nicht von ihm kriegen. Das was ist genau, was ich gesagt habe. Warum ist scheißegal. Es ist, versuchst, wie ich früher mal gesagt habe, das Dreieck hier ins Viereck zu kriegen. Das geht aber nicht rein, da kannst du so viel drücken, wie du willst, du kriegst es nicht rein. So, ne? Du bist viereckig, er ist dreieckig. Das passt einfach nicht, ne? ähm, Und auch du suchst natürlich hier das Drama so, ne? Anstatt dir wieder sowas zu suchen wie davor oder was ein bisschen spannender ist, als ist das davor, sagst also, du, nee, ist zu langweilig, will das hier? Das ist völlig in Ordnung. Ne? Also, wenn du es willst dann willst du das, aber warum, also das ist auch, ich habe, ich weiß nicht, äh, ab und zu gucke ich mal ein bisschen TikTok ähm, und eine, äh, was irgendwie manchmal, irgendwann werden wir ja dann auch immer der gleiche Kanal immer wieder gezeichnet, aber eine, die, ja, die die hat dann äh, hat scheinbar lange Single und dann hat sie einen neuen Freund gehabt und das wurde dann erstmals groß ausgebreitet in diesem Kanal und... Und es war auch wieder, wieder, das gleich wieder 100 Tage und äh, so, und dann wird sich endlos drüber ausgebreitet, dann in, in Hunderten von TikToks, oh, so Herzschmerz und und äh, er hat mich verlassen und dies und jenes und, äh, und äh, ja, alle Männer sind so und wo man genau weiß, also ich, ich wenn riecht es gegen den Wind, dass es einfach so ein libysches Problem ist, ne? die, die, die war jung und Sieht gut aus und könnte wahrscheinlich tausend, na, tausend, weiß ich jetzt nicht, aber er könnte viele bindungssichere Männer haben, aber will sie nicht. sie daten natürlich den Bad Guy wieder, der sie nach drei Monaten verlässt. Und, und dann, ja, die Männer sind zu schlecht. Nee, es ist auch die Auswahl. Es ist die fucking Auswahl. Ja, und das, weiß ich nicht, muss ich mir auch sagen lassen in meinem Leben. Und das muss ich euch auch sagen. Es ist die Auswahl. Auch du, hier diese Mädels, das ist deine Auswahl die du triffst, dass du unbedingt diesen Typen mal wieder daten möchtest. Na, denk mal drüber nach. Ähm, sie wäre unberechenbar und fies. Ja, aber was hat das mit dir zu tun? Warum muss er sich deswegen von dir trennen? Das ist wieder, das ist wieder so Vernebelung und aber so kann man nicht kommunizieren. Ne? Und die schlimmste Zeit, was auch seine Familie... Familie und, und Freunde ungefragt mitteilen, er fühle sich durch die Kinder verpflichtet. Ja, wozu denn jetzt? Wo ist denn jetzt das Problem? So, er ist, ja, ist doch vorbei die Beziehung angeblich. Wo ist denn jetzt das Problem mit euch beiden? Ja, sie war unberechenbar und fies. Und also für mich wäre das ein bisschen so, als wenn er, dieser Frau, hinterhergelaufen wäre und da war er der Pluspol und jetzt bist du, du bist hier der Pluspol, aber so kommt ihr nicht weiter, ne? Ähm, wir führten die Beziehung weiter. Wieso führt ihr denn jetzt weiter? Ich wollte sie auch von dir trennen. Ne? Okay, aber es war ein großer Krampf und Kampf. Ja, ich glaube, er kann das einfach nicht. ne? Ähm, er fing eine Therapie an und stellt immer mehr fest, dass er bei ihr einer Vorstellung nachging, die bröckelte. Ja, das sag ich ja, er war, glaube ich, ein Pluspol-Podest und er das mit uns möchte. Worte, Worte, Worte, Worte und auch dieses Therapie, ja, Therapie ist eine feine Sache. Ich weiß jetzt nicht, was seine Diagnose war oder was für eine Therapie er überhaupt macht. Aber diese Vorstellung, dass nur weil jemand Therapie anfängt, dass sich Beziehungen so schnippschnapp ändern, das ist, ne? Und da setzt man immer so unnötig Hoffnung rein. Dann, du könntest dann sagen, das habe ich ja auch im Liebescode geschrieben, äh, du könntest dann sagen, ja, dann mach du erstmal deine Therapie und dann daten wir weiter. Ne? weil dass das jetzt nach ein paar Stunden Therapie dass er dann plötzlich anderer Mensch in der Beziehung ist ich würde auch sagen Menschen ändern sich nicht sie werden eine andere Version ihrer selber, aber so im tiefsten Grundsatz so also hundertprozentig können wir uns nicht ändern glaube ich ne ich glaube schon ein ganzes Stück aber wie gesagt dass er jetzt so ein paar Stunden Therapie eure Beziehung jetzt verändern ist ja wir wissen ja auch gar nicht genau, was er da genau macht, warum, auch das, auch was Leute erzählen über ihre Therapiestunden, das kann stimmen, das kann nicht stimmen, ne? das weißt du gar nicht. Ne? Äh, wir hatten viele tolle Momente, aber gelitten habe ich am Ende unter den, den kleinen Krümeln und doch am Ende nicht kommen wollen. Ja, das, das Einzige, was wichtig ist, geht natürlich nicht, ne? aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht, da verlangst du von ihm was, was er einfach nicht kann oder nicht will oder nicht kann, das ist egal. ne? und da, da, darauf bricht es sich letztendlich runter, er will sich nicht committen, fertig und alles andere ist, ich meine ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie das ist, so ich kann, ich kann mir das voll reinfühlen, Minuspol, dann du merkst du merkst einfach, du kannst es nicht, du kannst nicht in einer kommenden Beziehung sein und dann, weil es jetzt aber so scheiße anhört, dann ja, es ist die Ex-Frau und ich will dich nicht verletzen und ja, dann kommt das, aber letzten Endes spürst du einfach, das wird nichts. Ich kann hier nicht treu. Ich kann hier nicht treu sein. Und dann ist auch besser rauszugehen so. Ne? Ähm, ich kannte seine Familie, hatte einen Schlüssel und war seine erste Bezugsperson. Ja, aber Fakten, Fakten, Fakten, Fakten. Wie lange warst du das? Vier Monate, 100 Tage. Das ist nichts. Und da treten schon tausend Probleme auf. Das ist, letztlich heißt das, ihr seid nicht kompatibel. Ich weiß, ich bin jetzt wieder hart, aber wenn ihr mir schreibt, kriege ich eine Antwort. Und ja, das mache er alles sein. Und trotzdem will er sich nicht committen. Ich meine, das ist blöd. Also ich finde, wenn man sich nicht committen will, dann sollte man auch nicht einen Schlüssel rausgeben und alles, weil das ist das ist so eine Kommunikation auf einer anderen Ebene. Das finde ich auch nicht so richtig fair. Aber gut, was ist schon fair im Leben? Dann kann man, fair ist gar nichts und Dating ist schon mal gar nicht fair. Also da kannst du lange drauf warten, dass da irgendwas fair abläuft. Ist wie es ist. Fakten, Fakten, Fakten, Fakten. Er will sich nicht committen. Das heißt ja auch, er will andere durchnehmen. Ich meine, man committet sich ja nicht aus Spaß, nicht? So, das ist ja auch ein Plan dahinter. Und äh, ja, es ist ein gutes Recht. Und warum man die Anschlüsse gibt, weiß ich nicht. Und vielleicht wollte das wirklich mal zwischendurch. Und dann ist aber nach 100 Tagen schon wieder die erste Verliebtheit vorbei. Und ja, dann ist es, ist es so, ne? Ist wie es ist. Ja. Ähm die Kinder habe ich nicht kennengelernt, was für mich dazugehörte, was ich mir auch sehr wünschte, klar kommuniziert, ja, also letztlich da ist er ja jetzt wieder konsequent, weil das passt zum Nicht-Commitment. Und es wurde immer weniger Zeit für uns eingeplant und wenn aus einem Muss, weniger und wenn er aus einem Muss, aus einem Wollen. Es ist, wie es ist, das ist, wie er fühlt, und das muss man akzeptieren. Ne? Je mehr er einen Weg mit den Kindern und dem Umgang gefunden hatte, von ihr Abstand genommen habe, umso schwerer war es auch für mich, in das Leben zu gehören. Ich glaube, er hat einfach grundsätzlich, vielleicht war so ein Dreieck, auch für ihn, gibt ja auch so ein episches Video von mir, das bindungsängstliche Dreieck, also auch einen Weg raus aus, ähm, ja, sich mit Bindung auseinanderzusetzen, vielleicht will er es doch einfach nicht, vielleicht will er sich einfach nicht binden und trotz der Kinder will er sich trotzdem nicht binden und es ist Fakten, Fakten, Fakten, Fakten, Fakten, ne? Er sagte, er hätte sich zu viel vorgenommen mit dem Lösen von ihr. Oh, da wird das Dreieck wieder aufgespannt. <lacht> Circa, acht Jahre, acht Jahre toxisch. Ja, aber was bringt es da jetzt noch ein toxisches Dreieck hinten dran zu hängen? Gar nichts. Also, es macht ja alles sein. Und vielleicht hat sie eine ganz andere Story. Ne? Vielleicht hat sie mit den gleichen Problemen zu so kämpfen wie du. Wissen wir nicht, aber sie hat. Kinder mit ihm, das ist noch was anderes. Und äh, letzten Endes wird das Dreieck hier wieder aufgebaut. Es ne? Ist, im, ist immer, also immer der gleiche Scheiß. Ich werd doch irgendwas irre, Leute, mit euren Dreiecksmails. Warum kriege ich die eigentlich immer alle? Warum Ich höre das irgendwie nie bei anderen Kanälen. Warum kriege ich immer die ganzen Dreiecksmails? Ich weiß es nicht. Ich sage immer das Gleiche dazu. Also, jetzt wird wieder das, man weiß es schon vorher, das Dreieck wird wieder aufgespannt. Ja, also hundertprozentig wissen kann man es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, ne? Ähm aber vielleicht bin ich ja auch zu kritisch, vielleicht meint er auch, äh, weiß ich nicht, aber irgendwie hat er, so Bauchgefühl-mäßig hat er für mich irgendwie zu viel Kontakt zu ihr, ich weiß nicht, aber vielleicht verstehe ich das auch gerade falsch. Äh, neues Leben auf einmal mit den Kindern als Teil, alleinerziehen und, und dann noch eine Beziehung, wo er auch präsent sein muss, äh, das ist ihm scheinbar zu viel. Hat aber nicht klar Schluss gemacht, ja das ist dann wieder, das Schluss soll ja auch nicht sein, ne, sollst schon bitteschön weiter Nebenleistungen von Beziehungen, also die würde ich gerne kriegen, das ist so, als wenn du, äh, was ist richtig? du gehst hier zur Telekom, sagst hier, ich will einen Job bei euch haben, aber ich möchte nur das Geld haben und das Essen, aber arbeiten möchte ich nicht, so, ne? das möchte ich alles umsonst kriegen und, äh, möchte aber keine Leistung bringen, ja, aber so funktioniert das nicht, ne. Also, sei denn, du machst es so funktionierend, aber kann ich dir nicht empfehlen, tut dir auch nicht gut, ne? Also, Schluss machen natürlich auch nichts. Soll, weiter sollst du durch die Manege gezogen werden, wenn er doch einmal in 100 Jahren mal Lust hat, auf ein bisschen Sport. also dann in seinem schwarzen Notizbuch stehst du dann irgendwo und na. So. Hat nicht klar Schluss gemacht, sondern er ist so laufen lassen, und sich immer weiter zurückgezogen. Teilweise nichts erzählt und er ist danach aufgelöst, wenn er sich komisch verhalten hat. Alles in allem fühlt sich nicht gut an für mich. Meine Verlustangst wurde getriggert, ja klar. Ich war verunsichert, ich war zu viel, wollte zu viel absprachen. Äh, und er will ja, aber kann nicht. Ich bin die Frau fürs Leben. Ja, das finde ich fies. Ne? Ich bin die Frau fürs Leben, aber ich will nicht mit jetzt. ich will mich nicht committen. Das finde ich gemein, ne? Aber naja. Aber so ist die Welt, die Welt ist einfach kaputt mit vielen Punkten und man kann einfach von niemandem irgendwas erwarten, so ne, du kannst wirklich nur nach Fakten gehen, so ne? äh, Ich habe mich vor einem Jahr getrennt, aber die emotionale Trennung war erst vor vier Monaten Nachbar, warum, mit null Kontakt, warum, x Schleifen gedreht, mit Kontakt, aber eher, eher hingehalten von seiner Seite, weil besser so als kein Kontakt. Ja, aber du, man gibt nicht ihm die Schuld, du machst es mit, ne? Äh, aber auch aus Reue, dass er mich so behandelt hat. Ja, also es ist gesagt, wenn die Leute sich schlecht behandeln, will man es manchmal immer noch verstehen und verstehen. Aber es ist immer das Gleiche, es, bring, es bringt sich nicht weiter, ne? Es ist immer das Gleiche, ne? Manchmal frage ich mich, ob ich so ungeduldig war in Sicherheit nicht. Dass wie, wie viele Chancen hat jemand im Leben verdient? Also in aller Regel einer ist so meine Meinung. Außer das sind vielleicht eigene Kinder oder so. Und das ist jetzt die dritte, vierte, fünfte, sechste, ich weiß, wie viele Chancen hast du, wie viel willst du ihm denn noch geben? No fucking way, niemals. Oder habe ich zu viel verlangt? Ja, für ihn war es vielleicht zu viel, aber dann passt ja einfach nicht zusammen, fertig. Oder habe ich einfach die Red Flags... Der Ex-Beziehung und der Lügen nicht sehen wollte. Ja, hast ja nur so angedeutet, aber oh, sieht so ein bisschen so aus. Also, ich finde allein sein ganzes Verhalten ist für mich eine Red Flag, weil er sich, ja, Love bombt, nicht committen will, äh, bla bla bla bla bla, ohne es, Taten folgen. Erste Date schon abgesagt, ganz am Anfang. Ist für mich, ja, ist vielleicht spannend, lustig, sexy, aber tut deiner Seele schon mal nicht gut, ne? Wie komme ich weiter auf einen guten Weg? Mach die fucking Kurse und äh, überleg mal, was wirklich, ob du weiter nicht verfügbaren Männern hinterherlaufen willst und ob du da vielleicht ein Muster hast. Vielleicht war Papi schon nicht verfügbar oder Mami, oder ob du einen anderen Weg einschlagen willst. Ähm, weil erstmal musst du dir klar machen, dass das nicht das Richtige ist. Solange du glaubst, das ist das Richtige, dann stellst du ihn auf den Podest, wie vielleicht er seine Frau auf den Podest stellt und keiner findet sich irgendwie, ne? Das ist alles. Alles schwebt so irgendwie deiner Brühe rum, aber keiner kommt zur Potte, weil jeder immer dem hinterher rennt, den er nicht haben kann. Ne? Äh, deine Kurse mache ich, merke allerdings, dass es Zeiten gibt, die mich ganz schön traurig machen und ich viel im Schönen hänge. Ja, aber wenn ihr meine Kurse macht, dann weißt du doch, hoffe du hast den Liebeskummerkurs, da musst du es auch durchziehen. Null Kontakt, rote Kreuzübung. Standards und Dealbreaker, also wie kann der mit deinen Standards und Dealbreakern, der kann ich mit dir übereinstimmen. Da musst du die Kurse, ich meine, die Kurse funktionieren auch nur, wenn ihr sie auch wirklich umsetzt. Und da ist ganz viel gesunder Menschenverstand in diesen Kursen. Und äh, das ist eben, klar, ja, das ist hart, ne? Ich meine, könnte auch einen anderen Weg gehen, ne? Aber wenn ihr den Weg geht, das ist hart. Weil aber aus dieser Romantikwelt geschmissen wird und sie einfach mit den Fakten konfrontiert, ne? Und man wird aus Lala -La Land so ein bisschen rausgeworfen, aber. Lala Land bist du ja auch nicht happy, ne? Und was ist denn da das Schöne? Hast du überhaupt schon eine Shitlist gemacht? Hast du überhaupt den richtigen Kurs? <lacht> also für dich Modul 0, Modul 1, ne? Äh, weil was für ein Schönes. Ja, die 5 Minuten Bettsport, mein Gott. Und vielleicht, ja, die ersten drei Monate sind in vielen toxischen Beziehungen sehr schön. Wollen weiß jetzt nicht alles, warum und wieso habe ich in x Videos äh, besprochen, weil so. das, das ist eine Fantasiewelt, ne? Und das ist jetzt die Realität, die da ist. Hoffe, das war ein Tipp, liebe Grüße. In diesem Sinne, hoffe, hat dir geholfen. Ähm, hoffe, ich war ein zu streng mit dir, aber ich wünsche dir nur das Beste und wir sehen uns bald wieder.